Zum Gedenken. Wir stehen hier in Gedanken an die Toten, die Verletzten, die Angehörigen, die betroffenen Familien, Freunde und Verwandten. Ein Jahr des Schocks, der Trauer, der unbeantworteten Fragen, der Suche nach Unterstützung und der Sprachlosigkeit. An diesem Gedenktag ist nichts vorbei, sondern die innere Wunde wieder ein Stück größer offen. Und gleichzeitig mahnt uns, uns, die wir eher betroffene Zeugen sind, stille Zeugen sind, uns mahnt dieser Tag, unseren Beitrag zu einem friedlichen Miteinander mit allen unseren Unterschiedlichkeiten zu leisten und damit ein friedliches Zusammensein zu fördern. Mit all unserer tiefsten Anteilnahme stehen wir hier und möchten der Toten, der Verletzten gedenken.